Kann ich Sachen in die Kiste machen? Nee. Oh, die droppen. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Moin, moin und willkommen zu einer neuen Folge Skybones. Heute mal ein kleines Opening. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe uns was Schönes vorbereitet. 3 Buried Treasures, 3 neue Warzone Crates, 2 Immortal äh, Stones, 4 Relikte und 2 äh, Runen, 3 Mystic Timbers und dann halt noch ganz viele Namefragment äh, Boxen und Orseed und Enchantment Crates. Mal schauen, was wir da so rauskriegen können. Machen wir erstmal Buried Treasures ich. Schauen, was wir rauskriegen Ein Diamanten star nice Immortistar ist sehr nice Den können wir auf jeden fall auch noch mal machen Ein Diamanten okay war jetzt nicht ganz so nice aber jetzt war so great wasn't great ah das ist wie früher gewesen Das ist jetzt wie früher mit den äh, Shards Okay, mal schauen, was da so noch Gutes ist. Also, es gibt keine Shards mehr in den Wars Crates, wurde mir gesagt. Also, es war eine kurze Zeit so, dass man da Shards kriegen konnte, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Ist ein bisschen doof. weiß jetzt nicht, was daran gut ist, also was gut ist. Okay, ich habe noch einen Pot of Gold bekommen, den können wir natürlich auch aufmachen. Dann machen wir das hier oben rein. Ist hier, no. hier das. Warum macht er das da rein? Verstehe ich nicht. Hat er das gedroppt bekommen? Okay, wollen wir jetzt einen Pot of Gold schon mal setzen? Pot of Gold. Mal schauen, was da rauskommt. Ja, Jonas, du sollst nicht alles einsammeln. Danke, Jonas. Ein, einen OP-Apfel. Jetzt noch die nächste Warsum-Crate. Ich hoffe, wir kriegen was richtig gutes. Ich glaube... Keine Ahnung, es gibt dort so ein richtig gutes Schwert. Oder ein Immortal Booster wäre auch gut. Ne? Ein Immortal Booster. Oder wieder ein Immortal Star wäre auch geil. Oder Super Skydrop. Nehme ich auch. Super... Ah, oh, schade, ist weg. Immortal Booster, komm. Bitte nicht weg. Habe ich eine Immortal Booster, ne? Ja. Perfekt. So, was ist das denn hier? Ah, das sind diese guten Dispels. Das sind so eine Dispels, die irgendwie... Eine längere Zeit äh, dich immun machen von negativen Effekten, sehr nice, sehr nice. Hä, äh, was hat er denn jetzt schon wieder eingesammelt? Er hat doch schon wieder was eingesammelt, oder? Äh, Immortal Booster, den Ingrid, Enchant, Great. Ne, hat er nicht, okay. Jetzt kommt, jetzt kommen die beiden Immortis, äh, nee, doch Immortis Stones, glaube ich, heißen die, ne? Aber ich verstehe nicht, warum wir das immer einsammeln. müssen. Stack Display, ne, St äh, Stack Flash Shields. Oh, zwei Custom Fragment Books. Sehr nice. Nice, nice, nice, nice, nice. Jetzt noch zwei Ancient Rune. Zeige grüß, äh, Boris, oder? Wenn du es siehst. Da stehen nicht, warum du die ganze Zeit einsammeln musst, du Gauner? Ja, jetzt. Wir haben noch eine Warzone Crate. Ich glaube, wir machen erstmal die Legendaries. Wir schauen wir mal, was wir bekommen. Creeper Spawner, oh ne Oh ne Ah, ist nicht so gut, ist echt nicht gut ja, Mystic Timber, ich weiß nicht ob ich da so gut bin, aber jetzt hauen wir nochmal so eine Wasm Crate raus, die macht echt Bock Das sieht viel nicer aus, weil das hier so, so wie beim äh, Shard Opening mal war, aber die Shards wurden ja jetzt geändert Komm ne Treasure nehme ich gerne Komm, oh, an die Bottle, nein. Das ist nur Müll, oder? Ein Pot of Gold, bitte. Pot of Gold. Ja, Pot of Gold habe ich bekommen. Ähm, oh, nochmal diese Dispels. Oh, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Pot of Gold. Jetzt kommen noch ganz viele gleich. Oh, Mystic Timber. Was habe ich bekommen? Fünf goldene Äpfel nur, schade. Jetzt Mystic Timber. Let's go. Oh mein Gott, mein Texture-Pack ist gar nicht dafür geeignet, merke ich gerade. Ich switch gleich mal zu so einem ähm, Mystic Timber-Pack. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Ich sehe hier nichts. Ach du Schande. Das sieht einfach komplett gleich aus. Ja, okay, jetzt habe ich gerippt. Weil ich sehe da keinen Unterschied. Entweder bin ich farbenblind oder... Ach du Schande ist so schwer Also könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet mit dem hier Aber ich finde jetzt hier nichts. Guck mal, seht ihr diesen kleinen Unterschied nur? Das ist so minimal Wie soll man da was... Oh mein Gott Nee, das geht nicht Wir müssen gleich das Texture Pack switchen Ja, das habe ich gerippt Aber sowas von... 0 Punkte, ne 7 Punkte, okay. ich werde jetzt ein Texture Pack runterladen. So, wir sind jetzt wieder da. Ich habe mir jetzt ein Mystic Timber Texture Pack reingemacht, wie ihr sehen könnt. Sollte es eigentlich leichter sein, hier zu bedingsen. okay, sollte. Wenn ich nicht irgendwie komplett doof wäre. Irgendwie bin ich echt mega schlecht in sowas. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr gut in sowas seid. Ich aber eher weniger. So, komm mal rein hier, komm. Ja, was? Ist das jetzt verbuggt? Leckt so ein bisschen. So, komm. So, hier. Komm hier. Da kommt Lego, man. Komm. Komm, jetzt hier. Ich hau hier richtig jetzt rein. Komm. Komm. Komm. Jetzt richtig hier was abkassieren. Dafür, dass ich letztes Mal hier wenig geholt habe wo ich mir jetzt richtig viel komm. So so komm habe ich einfach gar nichts bekommen weil ich so schlecht war und komm, komm. Äh. Boah, was habe ich bekommen Mystic Immortal Booster Gott ich habe richtig viel davon bekommen nice Boah, Mystic Timber Boots sind sehr gut drei Spawner ach oh, mega nice okay 43 Punkte, okay nochmal. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, Leute, komm. Direkt loslegen. bin jetzt, glaube ich, aufgewärmt. Komm. Komm. Ich bin aufgewärmt, ich bin aufgewärmt. Kommt. Los, los, los, los, los. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Wir brauchen mehr. Mehr Punkte, mehr Punkte. Mehr Punkte. Wo oh, jetzt? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Und noch ein Skydrop. Nein. Wo ist denn was? Leute. TNT. Komm, Leute. Los, los, los, los, los, los. Ja, hier, hier, hier. Komm. Nein, nein, nein, nein. Da, da, da, da, da. Komm. Ja. Komm. Nein. Nein, nein, nein. Komm. Ach, nee. Lucky Booster. Nee, Lucky Challenge XP. Uff. Könnte gut sein und könnte schlecht sein. 1 bis 5000 ist auf jeden Fall eine große Spanne. Ich würde jetzt sagen, wir hauen jetzt mal. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier alle Finger hier rein und mache erstmal alle Name Fragments. So, hi. Hi Freak. Kann ich nicht, oder? Mal alle auf einmal. Haha, <lacht> wie sieht das denn aus? Sieht das heftig aus? Oh mein Gott kann jetzt alle permanent hier reinhauen <lacht> das ist so viel das ist viel zu viel Das sind jetzt alle Namen, die ich bekommen habe. Ich habe wetten auch einmal meinen Namen bekommen. Bin ja Overload. Schauen, ob ich meinen Namen bekommen habe. Wie gucken wir mal. Boah, das ist glaube ich nicht der Fall. ne. ein einziges Mal meinen Namen, aber da ja, jetzt machen wir die. Oh, Seatboxen, ist auf jeden Fall auch sehr viel So, jetzt komm, hau rein, hau rein, hau rein Komm, hau rein <lacht> ist das heftig <lacht> Ist das nice Guckt euch das an Ist doch nicht mehr normal Ich kann nichts mehr machen es droppt auch gleich. Nein! Nicht doch noch mehr Freak. Freak! Du sollst mir nichts schenken. Freak, ich komme auch nicht mehr klar. Es hört euch nicht mehr auf. Ich kann auch nichts in der Kiste machen. Es wird gleich rausdroppen. Oder? Oder stackt sich das perfekt? Vielleicht reicht es auch. Es reicht glaube ich. Oh scheiße. Wie viel? Aber keinen einzigen Seed mit ähm, Emerald Blöcken, das ist doof. Das meiste ist Crap, was ich bekommen habe. Nur noch zwei. Boris, ähm, ich habe leider nur ein paar. Sorry. Ancient Rune. Boah, das ist viel zu viel. nochmal Dispels, aber es sind glaube ich normale. Ach, du Schande. Ey. Okay, jetzt kommen die ganzen Bücher. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich die Sachen reinlagern soll. Hm. Okay, ich versuche es jetzt. Vielleicht geht's es. Okay, es sind einzelne Bücher. Es geht noch. Kann ich hier oben ganz schnell rein machen. Ich gucke mir am Schluss die noch mal alle an. Ich werde jetzt erstmal alle hier hinklatschen. Boah. <lacht> Ist das heftig. Guckt euch das an. Kann ich Sachen in die Kiste machen? Nee. Oh, die droppen. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Guckt euch das an! Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! <lacht> das ist heftig! Es kann, ich kann nichts machen. Es liegt hier einfach nur rum. Ach du Schande! Alter! Ich kann jetzt hier chillen, bis das hier. Junge, wie viel? Wie lange soll ich denn noch warten? Hier droppt ja so viel. Okay, fertig. Okay, gut, jetzt alles rein, da rein, da rein, da rein. Okay, dann hau ich hier noch alles rein, rein, rein, rein, rein, rein. Oh mein Gott, ist das viel. So, alles rein, da. mein Gott. Wie viele Bücher. Leute, das geht doch nicht. Das ist alles voll. Hier, das können wir wegdroppen, wegdroppen, wegdroppen, wegdroppen. Ey, verprügelt mich bitte nicht, wenn ich jetzt gute Sachen weggedroppt habe. Okay, Fortune 1, ich weiß nicht. Das wollen wir nicht unbedingt, oder? Okay. Jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen. Eine Aussie-Box. Name-Fragment. Das hier und das hier noch. Okay. Oh ne, das haut mir wieder alles voll. Oh mein Gott, wie groß ist das? Fünfer. Oh, bitte nicht alles vollhauen. Okay, passt. Passt, passt. Okay, Namen. Savage ist nice Okay, kannst du haben. So Ey, ich habe zu wenig Kisten Habe ich hier noch eine Kiste? Oh, perfekt Als ob ich es geahnt hätte Perfekt, Jonas, danke Alter Schwede viel zu viel Viel zu viel Stuff Viel zu viel Ich hab so viele Sachen rausbekommen Er ja, übertreibt nicht, nein Jonas, nein Egal, scheißegal Egal Jonas Oh mein Gott Okay, fertig so Leute Viel zu viele sachen und die auch noch reinmachen? Nope. hier kann man die bestimmt stacken dann hau ich die ganzen bücher hier raus oh, so viele bücher kann ich mir gar nicht alle anschauen ich glaube an büchern sollte es mir jetzt nicht mehr mangeln <lacht> ach du schande guckt euch das an nicht nur mal normal Lucky Booster, den machen wir auf jeden Fall auch noch jetzt auf. Auf jeden Fall sehr gut. Immortal Booster kann man das nicht stacken. Zwei unterschiedliche. Okay. Okay, jetzt verstehe ich nicht den Unterschied, aber egal. wird das ja auch noch rein. Immortal Booster, äh, die, den Spawner Spinner machen wir jetzt auch noch. Skip, Cheap. Skip, Pick. Okay, jetzt. Enderman, komm, Enderman. Noch ein weiter und noch ein weiter und noch ein weiter. Skip. Skeleton ist auch okay. Okay, jetzt hier noch. Oh, ein schöner Bow. Bücher. Ach du Schand. Okay, jetzt machen wir noch den, den Lucky Dings da. Dann machen wir kurz Good Luck. 1, 2, 3, zack. Oh, wie viel habe ich bekommen? 1.704. Nice. Okay. Ich würde sagen, das haben wir jetzt alles aufgemacht, oder? Was haben wir denn schönes bekommen? Insgesamt eine Mortis-Star. Ich mein, hier haben wir auch noch mal das hier bekommen. Aber das machen wir jetzt nicht. Dann hier noch, OP-Goldapfel, bla. Einen guten Bogen. Last. so viele Bücher, ich muss mir alle angucken. Ich habe so viele. Power 5 ist auf jeden Fall gut. Magic Touch, Next Step, Annihilation. Boah, es ist echt viel, sehr viel. Ja, aber ich würde sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne? Custom Fragments, im Immortista, diese Displays, die finde ich richtig nice. Die Schuhe sind gut. Ja, lohnt sich. Zwei Immortal-Booster. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir doch mal was in die Kommentare oder lasst ein Like da oder lasst ein Dislike da. Und schreibt mir, was ich besser machen soll. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. tschüss